Du hast Angst vor Textaufgaben und keine Ahnung, wie du sie lösen kannst? Dann bleib jetzt dran! In diesem Video zeige ich dir nämlich, wie du eine Textaufgabe in eine Gleichung übersetzt und wie du die Gleichung löst. Mathematik ist im Prinzip wie eine Sprache, wenn auch eine sehr spezielle und nerdige Sprache. Bei einer Textaufgabe musst du etwas aus dem echten Leben in Mathe übersetzen und am Ende auch wieder zurück. Eine Textaufgabe ist also so etwas wie eine Brücke zwischen Mathe und der normalen Welt. Okay, wenden wir uns jetzt mal eine Aufgabe zu. Eine Klasse sammelt drei Wochen lang Spenden für ein soziales Projekt. In der ersten Woche kommen bereits ein Viertel aller Einnahmen zusammen. In der zweiten Woche werden 300 Euro mehr gesammelt als in der ersten Woche. In der dritten Woche werden auch einmal 300 Euro gesammelt. Wie viel Geld sammelt die Klasse jeweils in der ersten und zweiten Woche und wie viel Geld sammelt sie insgesamt? So, als erstes zerlegen wir diesen Textblock mal in handliche Teile. Vielleicht hilft es dir schon mal die Frage zu markieren. Und als nächstes markierst du dir im Text alle wichtigen Angaben. Jetzt ist der Text etwas übersichtlicher und du findest alles Wichtige schnell wieder. Und jetzt solltest du zunächst eine Variable, also ein x, festlegen, damit du später Terme und eine Gleichung aufstellen kannst. Als x nimmst du am besten etwas, wonach in der Fragestellung gefragt wird. Hier würde es sich zum Beispiel anbieten, den Gesamtspendenbetrag als x zu bezeichnen. Gut, den ersten Schritt hätten wir dann schon mal. Wir haben die Gesamtspenden auf x festgelegt. Als nächstes stellen wir Terme auf. Jede Woche bekommt ein Term zugeordnet, der angibt, wie viele Spenden in der Woche gesammelt wurden. Dazu schauen wir uns nochmal die Aufgabenstellung an und da sehen wir, in der ersten Woche kommen ein Viertel der Gesamteinnahmen zusammen. Da die Gesamteinnahmen X sind, sind die Einnahmen in der ersten Woche also ein Viertel X. In der zweiten Woche werden 300 Euro mehr gesammelt als in der ersten Woche. Da wir jetzt wissen, dass in der ersten Woche ein Viertel X gesammelt werden, können wir also sagen, in der zweiten Woche werden ein Viertel X plus 300 Euro gesammelt. Für die dritte Woche ist direkt angegeben, dass es 300 Euro sind, da brauchen wir gar nichts weitermachen. Und das Ganze jetzt nochmal zusammengefasst. Für die erste Woche heißt unser Term ein Viertel X und der Term für die zweite Woche lautet. Viertel x plus 300 Euro. Du siehst, dass ein Viertel x habe ich hier rot dargestellt, weil das ja der Term ist für die erste Woche, aber er taucht ja in der zweiten Woche nochmal wieder auf. Und für die dritte Woche schreiben wir noch die 300 Euro hin. Der dritte Schritt ist jetzt, aus diesen Termen eine Gleichung zu formulieren. Wir wissen, dass die Einnahmen aller drei Wochen zusammen die Gesamteinnahmen ergeben müssen. Also erste Woche plus zweite Woche plus dritte Woche ist gleich x. Ja, und was jetzt folgt, ist ja ganz klar, wir lösen die Gleichung nach x auf. Zunächst mal zusammenrechnen, ein Viertel x plus ein Viertel x sind zwei Viertel x, also ein Halb x und 300 Euro plus 300 Euro sind 600 Euro. Es bleibt also noch stehen, 1 halb x plus 600 Euro ist gleich x. Damit wir x nur noch auf einer Seite der Gleichung haben, ziehen wir jetzt 1 halb x ab, sodass auf der linken Seite nur noch 600 Euro stehen bleibt und auf der rechten Seite ein halb x übrig bleibt. Um das 1 halb vor dem x wegzukriegen, nehmen wir mal 2. Und schließlich erhalten wir unser X, es sind 1200 Euro. Damit haben wir auch schon einen Teil der Antwort auf die Frage in der Textaufgabe gefunden. Und zwar, die Klasse sammelt insgesamt 1200 Euro Spendengelder ein. Aber auch den Rest der Antwort kriegen wir ganz schnell heraus, denn jetzt brauchen wir nur noch unser X in die Terme für Woche 1 und Woche 2 einsetzen. 1200 Euro durch 4 sind 300 Euro. Und nochmal 300 Euro dazu ergibt 600 Euro. Wir machen die Probe und stellen fest, wenn wir alle drei Wochen zusammenrechnen, bekommen wir 1200 Euro. Yippie! Wie bei jeder Textaufgabe müssen wir jetzt natürlich noch eine Antwort formulieren. Die Klasse sammelt in der ersten Woche 300 Euro, in der zweiten Woche 600 Euro und insgesamt sammelt sie 1200 Euro. Und schon sind wir fertig. Das Ganze jetzt nochmal übersichtlich zum Mitschreiben. Nachdem du dir sozusagen in Schritt 0 die Textaufgabe gut durchgelesen und alles Wichtige markiert hast, legst du fest, was deine Variable, also dein x sein soll. In Schritt 2 stellst du Terme auf für alles, wonach in der Aufgabe gefragt wird. In Schritt 3 stellst du aus den Termen eine Gleichung auf. Schritt 4, du löst die Gleichung nach x auf. Und setzt das X schließlich in die Terme ein, die du in Schritt 2 aufgestellt hast. Schritt 6. Plätzchen aus dem Ofen nehmen und genießen. Mh, mm, lecker. Oh, hoppla, das war die falsche Anleitung. Ich meinte natürlich, du äh, musst noch eine Antwort formulieren.